Hallo, heute ist Donnerstag, der 3. Februar 2022, wir sind hier mit der Valisera-Bahn hochgefahren und wollen jetzt die Route 40 abfahren und uns schön richten. Nova Hütte gemacht und sind dann die 34 gefahren, die Sonnenbahn hoch und sind dann die 40 abgefahren, sind jetzt auf der 20a äh, quasi Richtung Tal unterwegs. Ein Fazit für heute Donnerstag, 3. Februar 2022. Wir sind jetzt hier wieder in der Talstation und haben ab 9 Uhr wir ja, haben bis jetzt 13.45 Uhr äh, einige Stunden auf den Skiern verbracht. Zwischenbericht gab es einige Unterbrechungen, weil äh, wegen Lawinengefahr dort äh, Sperrungen in den Liften vorgenommen wurden. Und äh, da mussten wir natürlich etwas mehr Ziehwege gehen als gewöhnlich. Äh, aber es war ein toller Tag, nachdem wir hier zwei Tage Schnee hatten und Sturm und Wind und kalt war und Regen, haben wir heute wieder mal... Ein sonniger Tag. Angekommen. Servus, guten Morgen miteinander. Heute ist Freitag, der 4. Februar 2022. Wir sind soeben in die Grasjochbahn eingestiegen und werden jetzt die andere Seite des Skigebiets Silvretta-Montafon erkunden.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 Jetzt ist 13 Uhr. Wir haben heute von viertel vor 10 etwa bis 13 Uhr äh, uns auf den Pisten Grasjoch äh, umgetrieben. Äh, nach meiner Uhr haben wir hier äh, netto Trainingszeit oder netto Fahrzeit. Ähm, Stunde 33 Minuten. Ja, Höhenmeter 4075 und äh, Strecke Jetzt mit dem Lift äh, knapp 31 Kilometer. Dazwischen äh, kam ein bisschen Wolken auf. Da waren die Pisten nicht mehr so gut zu befahren. Wir sind heute übrigens äh, Grasjoch-Hochjoch gefahren. Ne? Ja. ja. Der Hochalpila hinauf. Ja, wir waren auf der anderen Seite, wir sind auch durch den Tunnel durch. Ja. Mhm. Und äh, ja, waren zwischendurch mal zum Einkehrschwung äh, so ein blaue Pisten gefahren, rote Pisten. Die Schwarzen haben wir heute mal außen vor gelassen. Wir wollen am letzten Tag hier nicht noch irgendwie riskieren. Und ich denke jetzt mit der Abfahrt nochmal äh, auf der Piste 11, die rote, ähm, zur Bergstation war okay, hat gereicht. War schön, ja, ließ sich gut fahren. Ja, und äh, ich denke mal, wir machen Schluss, ist besser so. Nicht alles noch auf den letzten Tag einpressen. Leider kann man hier nicht direkt runterfahren, weder zum Campingplatz noch äh, ähm, zum Ort. Und deswegen jetzt nochmal mit der Grasjochbahn nach oben. Und morgen, morgen geht's. am Samstag, reisen wir heim. Prima. Das war's. Ja, aus Silvretta Montafon.